Was war ein kleines Screenshot? Hello Water, I want to drink bigness. War der größte Bot, den ich hieß Sorry. Oh mein Gott, er glitscht durch jede Wand. Nein. Nicht brennen. Warum brennt das ganze Haus Aber der Stern sieht. ist der Stern? Sätteln. Lol. Habt ihr das gerade auch gesehen? Da war oben das da. Wo ist jetzt? Oh. Ich hab gerade. I have no meds. Was hat er gesagt? Ich hab ein paar AP. Gibt's hier noch wo ist dieser Gruppesetzling da? Das Game meinte, dass er hier ist. Nein, nicht doch einer. Pollerfort! Oh mein Gott, oh, warum müssen die so einen Herzinfarkt mir geben? Wenn jemand diesen Bon ziehen kann, ist er kaputt. Macht ich raste aus. Noch einer! Boah, warum muss das Game mir so einen Stress verleihen? Da ist dieser kleine Grund. Ich bin gut.